Los geht's, Reifen Niveau 1 und jetzt ist das Thema trigonometrische Funktionen kennenlernen. Zunächst einmal. An jedem rechtwinkligen Dreieck gilt eine gewisse Regel, die schon seit zumindest 4000 Jahre, Jahren bekannt ist. Diese Regel wurde nach einem griechischen Philosoph genannt, der Pythagoreische Lehrsatz. Und der heißt: In einem rechtwinkligen Dreieck ist die Summe der Quadrate der Katheten gleich dem Quadrat der Hypotenuse. Ja, was soll das bitte bedeuten? Das wird verständlich sein, wenn wir jetzt die Figur hier anschauen, das ist ein rechter Winkel, ja, und der, die Seite gegenüber heißt Hypotenuse, das ist jetzt C. Und die beiden Seiten jetzt hier, die an der rechten Winkel stehen, so die heißen Katheten, ja. Und der Satz besagt einfach, diese Kathete, also A zum Quadrat plus das Quadrat von dieser Katheter, B zum Quadrat, ist so viel wie das Quadrat von der Hypotenuse, von dieser Seite, C Quadrat. Da steht A Quadrat plus B Quadrat ist gleich C zum Quadrat. Genauso ist seit tausenden Jahren tausende Jahre bekannt eine andere Eigenschaft der geometrischen Figuren. Und in diesem Fall, hier insbesondere der rechtwinkligen Dreiecke. Bei ähnlichen Dreiecken, wenn alle Winkel gleich sind, also nicht nur diese, sondern diese und diese, und diese beiden Dreiecke hier sind ähnlich, das ist, die sind gleich, diese Winkel hier und diese auch, ähm, also bei solche ähnlichen dreiecke ist das Verhältnis der entsprechenden Seiten konstant. Also hier entspricht B zu G und A zu C. Das bedeutet, B in diesem A Dreieck zu A, b durch a wird genauso viel wie g durch c sein ja, das ist die ähnlichkeit das wird allerdings auch genauso viel wie äh, b, zu c, äh, Entschuldigung, b zu c wird auch genauso viel sein wie g zu f ja, die entsprechenden seiten oder wenn wir jetzt entsprechende seiten hier teilen c zu f wird genauso viel wie b zu g sein ja. man muss immer einfach bei Nenner entsprechenden seiten benutzen und so weiter und so fort gut das bedeutet jetzt hier wenn diese winkel hier bei einem rechtwinkel konstant ist und wir nur die größe des ganzen ändern ja das bedeutet wir haben da eine ähnliche figur dann bedeutet das dass die seite gegenüber diesem winkel durch diese seite wird eine konstante sein und auch die Seite gegenüber durch die Hypotenuse wird auch eine Konstante sein. Und auch die Seite an diesem Winkel hier, ja, durch die Hypotenuse, wird auch eine Konstante sein. Und weil sie konstant sind, haben, die Leute da so irgendwie das immer wieder benutzt. Und um sich zu verständigen, haben dann so einen Namen dafür gegeben. Also die Seite, also hier benutzen wir die kleinste Winkel, den kleinsten Winkel, die Seite gegenüber diesem Winkel, also die Seite A durch die Hypotenuse also gegen Kathete die Hypotenuse Hypotenuse das nennt man Sinus da und an Kathete von diesem Winkel durch die Hypotenuse, das nennt man Cosinus. Den Winkel hier haben wir jetzt A genannt, steht jetzt nicht in die Figur, aber macht nichts. Das bedeutet jetzt hier, Sinus von Alpha in diesem, Winkel, in diesem Dreieck ist A durch C und Cosinus B durch C. Wir, weil wir es schon gesagt haben, diese zwei äh, Dreiecke sind ähnlich, äh, ja. <lacht> dann äh, nehmen wir hier Alpha, das ist dann auch der gleiche Winkel Alpha und hier ist halt der Sinus C durch F und der Kosinus G durch F. Ja? Diese beiden äh, äh, äh, Sachen, der Sinus und der Kosinus, äh, ja, ja, da sind die zwei wichtigsten trigonometrischen Funktionen, so nennt man sie, ja? weil Trigono auf Griechisch halt, das bedeutet halt äh, Dreieck. Ja? Und die Formel dafür formell geschrieben, da sind Sinus von Theta von irgendeinem Winkel, ja, ich habe jetzt hier einfach Theta geschrieben, ist die Gegenkathete, die kathete gegenüber durch die Hypotenuse, Cosinus ist die Ankathete durch die Hypotenuse. Wenn wir diese Winkel jetzt allerdings benutzen, dann ist die Gegenkathete b und die Hypotenuse c. Das benutzt, das bedeutet, dass äh, supplementäre Winkel, also Winkel, die zusammen 90 Grad sind, ja. Der sinus und des einen winkels ist so viel wie der kosinus des anderen winkels ja? und das haben wir hier auch so geschrieben alle winkel zusammen in einem dreieck sind 180 grad ja und das ist jetzt hier noch einmal diese erklärung ja das supplementäre winkel also 90 minus ein winkel und der winkel selber da bei diesem winkel gilt dass äh, der kosinus von einem winkel ist der sinus des anderen gut der Sinus. Mit Hilfe des Pythagoräischen Leersatzes jetzt ist es auch leicht, glaube ich schon, das ist leicht ist zu zeigen, dass Sinus Quadrat von irgendeinem Winkel, x steht vor einem Winkel jetzt hier, plus Cosinus Quadrat von einem Winkel ist gleich 1. Nehmen wir jetzt dieses Dreieck hier. Ja, Was besagt der Pythagorische Leersatz? A quadrat plus b quadrat ist gleich c quadrat. Ein Beweis dafür gibt es an einer anderen Stelle. Da kann man so, auch im Internet gibt es so viele Seiten, wo man wo der Beweis durchgeführt wird. Das ist ein ganz eindeutiger Beweis, das ist ein schöner Beweis, ja, gibt es da. So, wie auch immer, gibt es auch in diesem Buch. So, für den Winkel Alpha also, für diesen Winkel hier, gilt laut Definition von Sinus, dass der Sinus diese Seite A, die Gegenkathete durch die Hypotenuse ist. Und wenn wir jetzt das hier umformen, also das C auf die andere Seite bringen, die Gegenrechnung von C ist mal, das bedeutet A bleibt allein auf einer Seite, auf der anderen Seite C mal Sinus alpha. Entsprechend machen wir das vor Cosinus von diesem Winkel alpha jetzt hier, das ist b durch C. Und wenn wir jetzt hier das C auf die andere Seite bringen, dann bleibt B allein auf einer Seite und auf der anderen Seite, auf der anderen Seite ist der C mal Cosinus von alpha. Gut. Und wenn wir jetzt hier all diese Sachen hier benutzen, A Quadrat, was ist A? Das ist C mal Sinus Alpha, ja? Das haben wir jetzt hier ersetzt, ja? Und äh, B zum Quadrat, was ist B? C mal Cosinus von Alpha. Also jetzt hier in diese Formel, im Lehrsatz von Pythagoras, der schon gilt bei einem rechten Dreieck. Dreieck, das können wir das benutzen, dann durch Definition von äh, von Sinus von Alpha haben wir gesehen, die Seite A ist C mal Sinus von Alpha, C mal Sinus von Alpha Z hier zum Quadrat. Und wenn wir jetzt die Regel vom Quadrat benutzen, das bedeutet C Quadrat mal Sinus Quadrat von A. Das ist allerdings eine Schreibweise. Man schreibt nicht das Ganze und dann zum Quadrat. Wenn, da, wenn wir Sinus von irgendeiner Zahl und das Ganze zum Quadrat haben, dann schreiben wir das halt so. Ja? Und das gleiche gilt hier für B, B zum Quadrat. Ja, also c2 cos2 von a, c2 cos2 von dat, und das ist dann gleich c2. Ja? Ja? Wir haben einfach a und b hier ersetzt. Gut, und jetzt sehen wir, c2 ist sicherlich nicht 0, also das gehen wir weglassen. Das haben wir hier zunächst einmal herausgehoben, auf diese Seite, c2, ja. Das steht da und da, das haben wir also herausgehoben. Was bleibt hier? Sinusquadrat von Alpha. Und was bleibt hier? Cosinus quadrat von Alpha, wenn man das C-Quadrat heraushebt. Ja? Und da wir, können wir das C-Quadrat äh, wegfallen lassen. ja? Und das bedeutet, wenn wir hier das wegfallen lassen, das bedeutet C-Quadrat durch C-Quadrat. Ja? Und das ist halt 1. Das ist nicht 0, wir haben kein Minus gemacht, sondern auf beide Seiten durch C-Quadrat. Ja? Damit das wirklich da bleibt. Wenn hier wir minus c Quadrat gemacht hätten, wäre hier minus 1 geblieben. Wie auch immer, haben wir doch nicht gemacht, haben wir es mit durchgemacht. Und da steht schon den, der Satz, den wir beweisen wollten. Gut! Es gibt allerdings noch zumindest eine wichtige ziffer schon der Tangens. Er ist das Verhältnis der Gegen zu Ankathete. Wenn wir diesen Winkel hier nehmen, Alpha, ja, die Gegenkathete ist A, die Ankathete ist B und das nennt man Tangens. Und man kann ganz leicht zeigen, das machen wir jetzt hier nicht, dass das gleich Sinus von Alpha durch Cosinus von Alpha ist. Wenn wir die Definition von Sinus und Cosinus von Alpha benutzen, dann entsteht ein Doppelbruch und wenn man das vereinfacht, bekommt man sowieso A durch B. So, die Symbole von manche weitere trigonometrische Funktionen, es gibt noch mehrere, sind Secans, Csc und so weiter und so fort, das sind uns jetzt nicht mehr. Es gibt allerdings auch die Umkehrfunktionen und die sind auch wichtig. Von Sinus ist die Umkehrfunktion Axinus, von Cosinus Axcosinus und von Tinus Tangens Arcus Tangens. Achus nennt man das. Oder man schreibt sehr oft Sinus hoch minus 1, aber das ist keine Hochzahl, sondern die äh, Umkehrfunktion ist jetzt gemeint, ja. Und es ist ein Symbol, das äh, äh, zur Verwirrung führen kann. Aber wie auch immer, das wird besonders bei taschenrechner immer oder benutzt, ja. Ich habe keinen Taschenrechner, wo sowas steht, sondern bei allen steht sowas. Und das ist halt die Gegenfunktion von Sinus, was eigentlich akkusinus ist. Gut, somit sind wir mit dieser Einführung für die 3,6 Funktionen fertig. Danke sehr.